blöder Sack, ey. Oh, Schwertkämpfer, Axtkämpfer, ah, Ritter tot, verdammt, ah, Dreck, so viel dazu, okay, das heißt, du musst hier auf ihn warten, nehme ich an, heute, oh. Selbstverbesserer, haha. <lacht> Dann... Du musst ja eine Menge Schaden, ne? Nö, nicht genug. Mhm. Gott, die Ausweich. schon so habt ihr wurf bei oder so nee cool dass mich zwei tanky leute hier im platziere welche ich nicht habe dann wird das schon wer trifft mich da ja, natürlich gut wenn du auf mich loskommen würdest aber ich glaube der macht das nicht so das ist ja ein bisschen gefährlich so ich könnte du machst ihn platt auf jeden fall äh, äh, äh. nein das gibt's es nicht ähm, jetzt haben wir ein kleines problem hier äh, das ist jetzt lebensgefährlich ja okay einfach hier weiter einfach hier weiter das wird hier nichts bringen ähm, ihr müsst jetzt alle mal weggehen weil das wird nichts. Äh, 22. Das sind sechs Schaden. Der wird dann auf jeden Fall überleben. Aber wir müssen jetzt hier alle weg. Hm. Ich könnte mich zur Not noch immer noch teleportieren mit ihr, ne? Lass mal halt erstmal. So. Ähm, wir müssen hier wegrennen erstmal. So, mein Kollege kümmert sich schon darum. Ey. Perfekt. Okay, was kann ich? Oh, sie hat sogar ein HP weniger. Perfekt. Wissen bekommt meine Heilerin Erfahrungspunkte. So. Ja, komm. So. So. los perfekt mich los. Perfekt. Ah, nein, der doppelt. Hm. ja, Rüstungen können nicht gebrochen werden. Ich, ah. ich hast vergessen. Ah. Blatt. Schon Level 7 Ah Verteidigung perfekt. stehen nicht er schon sofort zweimal angreifen kann. So. So, das sieht schon besser aus. So, der eine Typ scheint sich nicht bewegen zu wollen. Ich nicht so dolle finde gerade. da haben wir noch ein Axtkämpfer. Hm. Dann mit dem Dieb, das wird nichts mehr. Okay, warte mal, wenn ich sie verbinde, ne, dann kann sie sich ja zehn Orte lang teleportieren, ne? zehn Felder. Eins, zwei, drei, vier, sechs. 7 8 9 10 was erwarten machen wir das mal ich habe so viele ladungen von diesen zeitkristall ich glaube ich werde eine menge aber oh, ich kann auch den hier machen da wird den Typen erledigen. Aber dann wird sie von allen angegriffen, ja? Oh, ich kann den ja machen. Oh, dann haut sie ihn weg, den Dieb. Ah, geil. Geil, dann haut sie ihn weg. Da sie beide von denen weg, ne? Den und den. Ah, sehr gut. Teleportation aktiviert. Feuer und Wasser. glaube ich. Oder blaue Flammen. Ach, sie hat nicht beide angegriffen, sie hat. Ich konnte auswählen, wenn ich angreife. Ah. Ich dachte, ich konnte beide ihr. Ja, da kann man auch zerstören. Ich dachte, ich würde beide angreifen, aber nein. Aber da ist ehrlich gesagt auch nicht schlecht. Ja, sie wird ihn im nächsten Zug erledigen. Ne? Er bewegt sich hier irgendwo hin, sie bewegt sich da oben hin, macht den platt. Ja, das ist eigentlich auch in Ordnung. Ich dachte, ich tue zwei auf einmal erledigen, aber nee, <lacht> stimmt nicht. So, ich könnte mich hier hin bewegen, ne? Dann bin ich noch halbwegs sicher vor dem Axttüten da oben. Oh mein Gott, Schwertkämpfer, ne? Ich könnte auf ihn losgehen. Warte. Ich könnte hier hingehen, ne? Morgen, ja. diesmal da also getroffen. So dann, solange ich jemanden hier im hier ist sie eigentlich in Sicherheit. Dann haben wir dich hoch, damit du nicht stirbst gegen diese Typen. 23 ist hat genug, um zu überleben. Ich glaube, die haben nur so sieben Schaden gemacht, ne? 17. 22 Die machen beide fünf Schaden, aber tun die beide doppeln? Selbst wenn die beide doppeln, da wird 20 Schaden machen, das heißt, wir überleben das, das gibt es jetzt einfach nicht. Warum macht denn der ja nichts so platt? Wenn so, ähm. Schützen entgegen macht, alles platt. Die Schützen haben eigentlich eine, einen Ruf dafür, irgendwie. Hm, warte mal ist hat gut so ja, Ne? Dann kann ich dann hier benutzen ne so äh, bist in jeden Punkt besser so das ist meine Heilerin aber kann die sich treffen lassen ja yeah, mein Hauptcharakter ist das Level schwert uh, Schwertagilität. so ist das jetzt schon ausgerüstet oder ich glaube nicht so äh, nein da kann ich sie nicht hin platzieren weil sonst wird sie von beiden seiten angegriffen und ist tot so, du kannst meine Heilerin treffen, was ich ein bisschen doof finde. Ja, ich muss dich hier platzieren damit du jetzt, damit meine Heilerin nicht stirbt. 22 Angriff Uff. wird aber nicht gedoppelt. Ja, ist jetzt ein bisschen doof, aber das Besseres konnte ich jetzt nicht machen. Ich muss dahin gehen dich muss ich hast du nicht gerade haben ha, ein hp das gibt's nicht aber ist okay nein den ja überreiten muss ich auch mal einsetzen aber Im moment sieht das jetzt nicht so praktisch aus Zack wenn der daneben gegangen ist ne? der daneben gegangen wäre dann wird wäre übel ausgegangen kraft im fuß vielleicht angriff plus 1 im ersten angriff des kampfes für jedes feld über das sich die einheit von dem angriff bewegt hat maximal plus 10 oh. so, du musst jetzt treffen und du hast ein leicht sperren ne? ja kein problem So. Wander Du wirst ja jetzt nicht so viel Schaden nehmen von dem, ne? Du machst Warum machst du weniger Schaden als du? Boah, ist jetzt schon. Der alte Mann ist jetzt schon outclassed. Okay, was soll's? Oh, ich werde gar nicht gekonnt doch werde ich Rüstung. Ich war gesetzt, jedes Mal so. Ich finde noch auf oh Gott natürlich. Bewegst du dich jetzt? Du sagt ey. ich hasse dich. Natürlich hat er sich jetzt bewegt. Ey. tun oh Gott. Ja, aber jetzt ich glaube wir haben das herz hinter uns hier er warte mal jetzt wo ich dabei nachdenke will ich den überhaupt killen ich kann die dinger doch gar nicht öffnen ohne da kann ich die so öffnen dass er noch mal ein zug leben ne? weil ich mir nicht sicher bin ob gehst du eigentlich auf mich los wenn ich in reichweite bin also ich kann dich locker erledigen ne? ja du noch zwei züge ne? Ja. Okay, warten wir hier. Du machst ihn gar nicht fertig, ne? Du hast zwölf. Ja, macht sechs Schaden, kein Ding. So, ähm. ich muss ja einige Leute hochheilen glaube ich. Ich habe keinen einzigen Schwertkämpfer da oben. Okay, irgendjemand wird da sterben, wenn das so weitergeht. So. Ähm. Kann es ihnen fertig machen? Ne? Zack. Zack. Sagt das gedoppelt schon sagen, wo kommt die andere Zahl? Ja, ich bin irgendwie nicht gewohnt, hat er jetzt da mal zwei steht. Ich habe es geschafft, ich bin besser geworden. Göttlicher, so. oh, und das ist ein Käfer. Mein Hauptcharakter würde ich sagen. Liberation, lass wir hingehen gehen. Ich glaube ich Supportpunkte mit mit Etti. Ne? So. so, dann da oben hin. Du sie hoch. Zum glück habe ich gerade einige Heilstäbe gekauft ja ich finde wir haben mehr Kontrolle über diesen Kampf ne so die Sache hier allerdings sieht ein bisschen gruselig aus warte mal, kann ich irgendwo Tutorial jetzt noch mal nachschauen Tutorials da und zwar wollte ich nachgucken mit Schatztruhen. Steht eine Einheit neben einer kannst du mit dem Befehl Truhe die erhaltenen Items entnehmen. Ah, ich brauche gar keinen Dieb, also sollte also ich eigentlich auch. beim ah, nächsten Zug. Im nächsten Zug. Also ich brauche keine Dietriche oder irgendwie so was wie in den vorherigen Spielen oder eine Fähigkeit zum Truhen öffnen. Da ist eine Treppe, da kommen so von Gegner aus Sehe ich jetzt schon. So, ähm. hm. Warte. Kann ich sie irgendwie positionieren, damit sie den... Warte mal, was? Wart. Sie macht den platt. Er macht mich platt. <lacht> okay. Was ist das für ein Zeichen? Dieser, dieser Totenkopf. Okay, dieser Typ, ja, gefällt mir nicht. Der macht meine Leute ja platt, wenn er so weitergeht. Kann sie nicht einfach hier fliegen So, ähm ich weiß. Alfred kann sich noch mal bewegen, nachdem er angegriffen hat. Zu so zwei schritte ne? Oh Gott. Oh gott nee, da wird nichts oh, ich muss die zeit noch mal zurückdrehen gleich ich glaube ich sollte einfach nur wegrennen ich glaube ich muss hier wegrennen. ja wegrennen ich habe nämlich geplant mit ihm anzugreifen ne? ihn ja fertig zu machen und dann zwei felder zu bewegen aber jetzt ist wanda Und jetzt droht Wander hier drauf zu gehen, vor allem übrigens auch nicht der Titel. hat zu so viel Verteidigung, man. So. Ja, ich muss ja wegrennen, ich muss ja wegrennen, anders geht das hier nicht. Ich muss ja mit einem. Mit einem Magier bearbeiten. Jetzt mal kurz das hier einstellen? Mhm. Obwohl? Aber den ja. Ich darf jetzt wohl ich muss ja mit Magier erledigen. Er geht nicht anders. der war keine Chance gegen den. Ja, meine Magier sind so weit entfernt. So äh, wander. Bringt auch nichts. Ne. Ne, ich muss wegrennen. Ich muss wegrennen. Tust ja. du mich? Ja. also ja, ja gerade auch. So, mal wir den hier. Ich muss sowieso noch hier den Wurfball-Typen erledigen, bevor ich weitermache. und zwar mit physischer angriff 20 ähm, okay sie ist tot <lacht> wenn sie angegriffen wird so. kann ich dich kann ich dann stellst du dich hin warte auf ihn mhm. dann heilen wir Dich hoch Und du stellst dich so dahin, damit der Wurfball-Typ dich erreicht. Okay, sie wird wahrscheinlich. Ah nee, doch klar wird sie Schaden machen. So, ähm, warte mal, ich habe. Okay, ich muss hier enden. Rette uns, Clan! Rette uns! Wir sind alle voll zu schwach. So, das hat? Oh, es gibt wieder Deutsche mit zwei Reichweite in diesem Spiel. Geil! So wie in Radiant Dawn der zehnte teil die die irgendwie besser werfen konnten oh, ist geil okay, hast du auch du hast ein ritter tot den will ich noch haben den könnte ich mich eigentlich auch kümmern machen wir mal ich will die tür noch nicht durchbrechen ich habe so gefühl irgendwas wird hier noch passieren mich davon abhält hier so chillig gerade zu spielen Und im Moment ist ja gerade keine Hektik mehr. die einzige Hektik war gerade als äh, der Dieb noch am Leben war aber jetzt, er sei Todes sind hier voll chillig ich habe das Gefühl das wird nicht so bleiben okay. oh, nee die bewegen sich nicht <lacht> oh, nein okay das heißt ich muss da durch die Wand so weiß überhaupt mein den lutsch besiegen. Hm. Warte mal, du hast irgendeine... Ich sehe gerade, was eine Fähigkeit an nee, den Engelsrohr, hat. Okay. So, ich würde dann aber schon fast... Anstatt die Tür dazu öffnen, würde ich da... Äh, die Wand zu durchbrechen, würde ich da die Tür kaputthauen. Weil ich glaube nicht, dass ich näher am Boss dran gehen will. So. ja wir noch mal darauf drauf ich gebe halt ich weiß nicht, ich gibt halt Erfahrungspunkte ich gibt halt Erfahrungspunkte wenn er null Schaden macht in dem Spiel ja ich habe dann neben gehauen so okay, ich wollte schon sagen muss ihn jetzt kaputt hauen weil sonst kriegen wir ja Probleme zack und zack oder ein mit hätten okay so man warum bewegt ihr euch nicht ich will dadurch oh, das heißt ich muss hier ich bin mir aber ziemlich sicher die fangen an sich zu bewegen sobald ich die tür kaputt haue, ne? Nur bevor ich das mache So wollte gerade Wanda sagen, sollte halt machen, aber das ist ein Typ mit tot so, ähm. Ich glaube, der Beste wäre ja eigentlich hier Danilo, ne? Die Tür aufzumachen meine ich. Aber ich muss mich erstmal mal dafür. So. Oh, ich bemerk, das Wirm, okay. so. Ich bemerke, dass der Würmgott. So. Ich habe eine Idee. Die Idee wird aber noch ein bisschen dauern. So. Dann positionieren wir uns mal da okay passiert immer noch nichts okay wie viel Schaden muss ich da machen 15 also 30 muss ich machen und ich tue 15 abziehen ah, nee, er wird dann jetzt vom Schützen getroffen ne er wird vom Schützen und vom Axtkämpfer getroffen ne 22 und 20 oh Gott der ist sowas von tot ich kann die Tür nicht aufmachen. Nee, das ist auch ein Axtkämpfer. Ausweich: 35, Treffer: 94, 84. Es wäre sehr gut, wenn du einmal ausweichen könntest. Dann überleben wir das. Ich nehme an, du kommst auch nicht auf uns los, ne? aber ich versuche mal. Okay, so hat mal hier immer gutes oh, Panzer. Ich ich wusste, wir kriegen irgendwas, was uns ja aushilft. Ich hoffe wirklich. Dass die nicht von sich irgendwie die Wand kaputt machen. Weil sonst ist sie den Leuten nachher hilflos ausgeliefert. So, ja, ich glaube, der beste ist immer noch, ihn hinzuschicken. Ne? Ich könnte jetzt schon aufbrechen. Okay. Machen wir das. Okay, Kollege, du musst einen Angriff ausweichen. Jetzt ne? sind Axtkämpfer. Vielleicht habe ich Glück, er geht auf sie los, weil sie halt weil er mehr Schaden macht gegen sie. Aber ja, schauen, so, ich habe jetzt, ich hoffe, ich habe jetzt nicht. Nein, okay, 49 Prozent. Oh wir sind sowas von tot. Ha! Oh man, oh, da die können sogar zweimal angreifen oh, ich hasse es dazu zu machen oh, und ich wollte eigentlich eh nicht oh, schon wieder viel Mist gebaut hier wenn ich ihn nie einfach reinschicke er wird doch alles überleben oder nee <lacht> glaube ich nicht äh, ich glaube nicht dass mir dieser Zug gefallen hat hm. nee äh. kann ich noch mal zurück bitte los zerstört etwas Nee, Lassen wir mal, mal. Äh, ich selbst wahrscheinlich ihn hier erstes dahin, nee. also habe ich nicht mehr an ihn gedacht. Ich würde sagen, du greifst die Wand an, nee. so, du musst aber auf sie losgehen, wenn ich mit ihm ja die Wand aufmache, äh, die Tür aufmache, weil einfach mehr Schaden an ihn macht. So, warte mal, wenn ich dich. 1 2 3 4, dann So. Und da geht der erste Heilschaf blöten. So, und der Schütze geht nicht auf. Meine ganzen Charaktere sind auch alle nicht gelevelt, äh, hochgeheilt. So. Mein Magier, der uns hier helfen könnte, müssen mal alle meine ganzen Leute hier wieder versammeln. Aber hier blockieren. Manche stäbe können genutzt werden, um gegner Hindernisse in den Weg zu stellen, nur als sie anderweitig am Vormarsch zu verhindern. Oh, uh. nicht schlecht. So, ähm. ich muss immer noch einen Zug warten, ja. Ich brauche mein Magier, ja. Ich weiß, voll langsam, wie ich das hier mache, aber das hat sich das jeder sind voll stark geworden. So, jetzt da auch voll. Aber jetzt kann sie sich noch mal teleportieren oder jedes Mal pro Verwandlung oder. ich kann ihm lang schwer geben ich kann auch irgendjemand hier platzieren damit noch ein zug warten ich habe so irgendwas passiert aber irgendwas ist hier ein bisschen zu einfach gerade Aber ganz ehrlich, die Gegner waren alle schon Level 9 ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie so gedacht ist. Mhm. Wie ich meine Prinzessin da Mutter sehen allein reinschicke. Soll ich mir jetzt hier auf? So, und zwar mit dem Langspeer. So wird das schon klappen irgendwie ne? glaube ich Warte. Bonusse. Ja. Ja. er steht daneben er hat ja auch persönliche bonus und so ne wenn du eher auf wenn du er auf ihn wurf bei wir anscheinend auf sie dann weiß ich auch nicht man diesen viel attraktiveres ziel im wahrsten sinne des worts Nein, geht immer auch ihn. Tut lieber die zwei Damage machen ne und steckt den 17 Schaden ein anstatt gegen meine Schützen irgendwie bestimmt so weil nicht 20 Schaden zu machen. So voll Los am Abstauben. So. Definitiv auf ihn. So, jetzt muss ich ja alles weghauen bevor die zum Zuge kommen. Wie auch immer ich das mache. Ne? So, ich kann schon mal dich hierhin platzieren, weil dann hinter ich dich am Fahren kommen. Tisch. So, das schränkt schon mal den ein bisschen ein. Ich glaube, kriegt den sogar erledigt. Ähm so, ja, wir halten uns fern von diesem Ritter tot mit einigen unseren rittern Einmal, zweimal. So, jetzt muss nur irgendjemand drei Schaden machen. Kommt schon, da kriegen wir ja wohl hin, ne? Vielleicht sogar mit dich. Auf den Arm nehmen, okay, perfekt. Donk. Oh, ich muss ihm doppeln. Oh, ich dachte, er macht mit Einschlag. Okay. jetzt haben wir ein tot. So, ähm, hier möchte ich hier im Platzieren, dann kannst du nur die beiden angreifen. Okay, das ist gut. Gefällt mir. Äh, verdammt. Ich habe aber reicht nicht aus hier so. So, oh, du machst sie alle fertig, sich gerade. Oh, perfekt. 25. Warum hat, denn der, hat der gesamte Schaden gerechnet Ne. Na, der macht mit einschlag Schlag schon 25. Also die Arme Sau kann doch nicht mal, mal aufstehen, ich stecke schon wieder da rein. Ne? So. Alfred, kannst du den? Nö. Du erreichst ihn eh noch nicht mal. Hm? Ah. Oh. <lacht> äh, nein, jemand anders dann. Zum Beispiel. Zu Oh, und okay cool. Lief ehrlich gesagt, also alles nach Plan. So, so ich bewege ich mal dahin, einfach nur damit du bedrohlich den Typen anschauen kannst. Hey, was geht? Na, so der kann jetzt nicht mehr bewegen. Sehr cool. So. Na, meine Prinzessin kommt noch zurück. Na ja, gut, jetzt sie kann noch ihr Bündnis aktivieren und einfach sich wegteleportieren, wenn wir jetzt irgendwie auf uns losgehen. Ja, ich glaube, den, haben den Hauptcharakter noch. Ne? Ah, da kommt Verstärkung. Ja, kommt noch was. So, aber ja hier. Äh, Kavaliere. eisenland zum Eisenbogen. Kavalier. Muss äh, äh, äh, äh, man Axe kämpfen nirgendwo Dann nehmen wir dich. So, du holst dir mal hier Denkel ab. Und schon hat mein Hauptcharakter fast eingeholt. Ist das, was ich sagen will? unweichsam sind die KP zu Beginn der Spielphase unter 20 Prozent. Wenn 20 Prozent der maximalen KP der Einheit wiederhergestellt, okay, nicht schlecht. Ja, ich habe so weit von gewusst, dass da sind Treppen irgendwelche rauskommen. Hier hingegen tut schon ganz schön viel, ja, hochleveln. Oh, sehr gut. So, äh, du bist ja wohl nicht. Hm. Nein, du bist eine Eisenlanze. ja so ne ich vergesse wer bekommt ein Bonus wenn er sich nicht bewegt ja wenn ich nichts mache mit ihm okay, cool Ach ja äh, nein äh, hier ich glaube ich tue mich eher teleportieren ne Oder das ist ja noch so ein Ding zum Aufladen von daher. Mh. Warte mal. Okay. Ich dachte, die können die irgendwie durch die Wand erwischen oder so. Okay, weiter geht's. Ach, die schützen bewegen sich auch. Ich habe einen Schadensbonus. Ja, du mit 88 Prozent daneben. So und du Bündnis. Auch oh, noch mal Verwandlung. Und sie macht natürlich wieder alles fertig. Du gehst auf die los. <lacht> ich hab keinen ja Sensor von Broken. Der fällt zum Teleportstab. Zum ersten Kapitel. Buchpräzision. Okay, das ist ja gleich wie Schwertmold. Die Bücher, ne? So, ähm, Könnt ihr beiden... Könnte er so also perfekt oder ne? Ja, ja. Er macht zwölf Schaden, ne? Okay. Doch gerade. Äh dir aus. Okay, Wollte sagen, man Gott, hat aber nur 77 Prozent. Für eine hast du da aus. Ne, warte mal. Du, nein. Wo ist hier? Ja, ich muss wieder erledigen Also nebenbei. Ding, ding, ding, ding. So, du hau jetzt bloß nicht daneben an. das kriegen wir ja Probleme. Okay. okay, so, wir müssen Kavalier. Nein, er erreicht wieder nicht. Okay, äh. Nein. Wir machen erstmal mal. Kannst du? Nein. Was den ja? Äh, Warte mal, habe ich nicht ein schon hm, Wenn ich mit Bündnis mit Marf mache, ne? so ich kann eigentlich wieder genau gleich machen nee. äh, du machst 16 Schaden du machst elf g 7. vierzehn du machst 14 Schaden erreicht no, mich da du kein Problem Ja, warte mal richtig, oh, ich glaube, das ist gut. Naja. Ach, ich habe ja noch ihn. Sie, sie hier. sie so, hier. Du, du schluckst jetzt aber jetzt nicht die Ladung da ein und ne? du hast keinen ring So jetzt, auch oh, jetzt kannst du ihn erreichen. Hm. Wenn ich jetzt kämpfen würde, das hat wäre auch natürlich gut, ne? Aber ne. Auf so. Ich glaube, hier wird niemand sterben, ne? Sehr offensives Level up. 16, 11 okay. so ein bisschen gruselig, aber wir überleben zag, zag. Aber das. Zack, zack. Aber jetzt trotzdem, wo ich zweimal Schaden machen. So, tsch, tsch. Das kombo was Komboangriffe sind in diesem Spiel? Oh nein. Was ich denn jetzt mal? Oh. Bist du? Du hast neuen Angriffskraft. Das wird ja wohl niemanden hier töten. Und du bist ein Axtkämpfer. Ich könnte dich eigentlich wegfegen, ne? Ja. Wow. Okay, ich muss nur den schwertkämpfer mit erledigen gleich auch oh, kein erinnert mich da, oh. da, oh. das war eine verbesserung aber ich darf jetzt nicht auf die lorbein ausruhen ich werde mich weiter anspringen erfahrung zwischen Celia und Zilli hat das Maximum bereich. Band im Enzyklopädie-Menü der Sommer auf der Weltkarte um den Bandlevel zu erhöhen. Okay, mache ich beim nächsten Mal. Okay, wenn du so ähm, du wirst nicht so viel Schaden machen ne? mit du, meine ich, oben den. Hier immer die meisten die Mönche. So, dann greifst du ihn an. Und sie. Sie, meine ich natürlich. So, du wirst ihn angreifen, aber ist kein Ding. So. Das wollte ich machen genau schon wieder vergessen was ich machen wollte hier dun, dun. Oh, das reicht nicht Mann warte mal nach ich habe die waffe nicht oh, stimmt äh, warte mal warte mal, hier Ja, Ritter tot. Das heißt so einen persönlichen Ritter tot. Ohne die Macht von Sigurd leihen zu müssen. Das reicht auch nicht aus. Nein. Dann machen wir eben so. Manchmal kann ich überhaupt neue retten. Ja, ne. oh, ja. So, machen wir den hier. Durch. Dann knöpfst du dir den vor. Zack. Ich finde eine, hatte die auch die gleiche Frisur wie RT. Schwester. So, und da musst du... Ihn. So, wer erreicht mich da oben? Äh, Lass erst mal erstmal... Eisen. klinglinglinglingling So. Du wahrscheinlich auf ihn losgehen, ne? Vielleicht gehst du sogar auf Flammen los. Beteiligung 7. Sie macht neuen Schaden. Hallo. Sie wird das voll überleben. Ich glaube, sie wird sogar mehr Schaden anrichten, ne? Wenn schon so hoch gelevelt ist. Das war Dümmste, was der Gegner jetzt machen könnte, ist auf hier ihn loszugehen. So. Okay, geht doch. Mein Hauptcharakter los. Au, au. Dusch. So sage ich Wagen. Ich mache Schaden. Dann voll in die Fresse. Da, warte. Hm, oh auch perfekt. Donk. Er holt sich mein Magier jetzt den Kill. Perfekt. Grüner Daumen aktiviert. Warum benutzt du Feuer? denkt nicht drüber so danach da schneide. Okay. Wow Fähigkeiten geschickt 15 12. Ja, ich war schlecht. So. Ich nehme sehr stark an, wenn ich einen von denen trigger, dann bewegt er sich auch, ne? So, aber ich habe einen Ritter jetzt, ne? Und ich glaube, den gebe ich. Hat er nicht schon Rittertot Ritter tot eigentlich? Der warte, Ritter tot. Gegner zuvor, ja, doch. Dann geben wir mal den Rittertod ähm, hier ihn sehen. damit er auf Konter schon einen von diesen Typen hier wahrscheinlich erledigen kann. Ne? Rittertore sind normalerweise übelst stark. du sogar ich habe wirklich noch jemanden hier hin. und zwar 17 wander oder da kommt nicht dahin okay wanda daneben kein ding klappt schon oh, nein nein, nein, nein, nein, nein. So ich hätte vielleicht jemanden hier bewegen sollen. So ich mache den hier. Nein, da bringt nichts. Okay, komm her. Mein gott man da macht man wieder schaden Doof. ein Schaut sich dann eine an oh, 29 schaden nicht gewonnen schottet aha oh, nein sogar daneben gehauen gibt es nicht natürlich bewegt er sich äh. so, treffer bitte Mein Hauptcharakter ist wieder natürlich voll am Ende der Welt mit seinem Schwert. Äh, gib mir Bündnis... Mehr Bewegung, ich weiß nicht. Mach mal. Mach, gib mir mehr Bewegung. Verdammt. <lacht> Nein. Ja gut, dann eben nicht. So, jetzt müssen wir den typen erledigen irgendwie und der macht wahrscheinlich irgendjemanden kaputt hier Vor ich überhaupt eine chance habe Was, war, hatte ich nicht ein panzer Ach, bringt da nichts so, den ja. solange jeder ja voller AP hat wird das schon klappen irgendwie muss überhaupt sie? Nein, sie ist auch schon wieder. Hey, warte mal. <lacht> sie hat sich zurückverwandelt. Ne, aber sie hat nicht volle. Und hey, du machst 18 Schaden. Wir machen hier nur eins. Ah, oh, einer von den blöden. Ah. Nein, ich fastert einfach ich ich nehme mal eigentlich bräuchte ich sie ja ne damit sie an sie kann dann so erstmal muss ich ja Platz schaffen damit er ihn erreichen kann Da. So, kann es eigentlich du. So, also jeder, der im Angriff mit dem überleben kann, wäre eigentlich sehr von ah, ich wünschte, ich hätte meinen Hauptcharakter da. So, du dürfst ja jetzt ein Angriff überleben, ne? Ja. Äh, wann da, kannst du irgendwas reißen? und um zu verrecken, ja nahe sehen komisch aus stirbt ah, ich glaube ich habe schaffen ich bin noch einmal angegriffen kollege erweckungssteine manche besonders starke hat erweckungssteine bei sich oh nein mit der für dieser Steine gelangen Sie zu neuen Kräften, sobald Ihre KP auf Null gefallen sind. dieser Gegner können erst dann endgültig unschädlich gemacht werden, wenn Sie alle steine aufgebaut haben. will sie mich auf den Arm nehmen? Das heißt, ich bin tot. Dann sagst du mir jetzt erst, nämlich ich all meine Charaktere hier positioniert habe. Du willst mich doch offen. Ich glaube nicht, dass ich den aller AP abziehen kann. So, was musst du mir schon vorher sagen Kollege übrigens dieser Charakter hat mehr hat mehr äh, HP nur damit es weißt cool okay wie viel schaden machst du 24 solange eigentlich hier jeder mit voller ap reingeht das geschickt null cool nach wegen dem das heißt er kann mich 24 nee kann er nicht 7 Okay, 24 sie überlebt einen schlag Eigentlich muss ich ja nur sie hoch ein. So war gar nicht gemerkt, er ist wie bei den Monstern in den Free Houses. So überlebst du ein Angriff oder zwei. Ja, also solange jeder ja voll AP ist, klappt das schon. So, noch hast du dein Ganze fallen lassen. ich weiß es nicht ob die mir nach dem angriff gesagt haben der mehr AP hat gibt es jetzt nicht so, du machst mir null schaden sagt, ich muss bei ihm voll auf angriff losgehen ey. Einzug mehr oder weniger alles erledigen. Ne? So, du geh mal weg. Ja, so, und ich hatte ich den zwei HP-Balken abziehen kann. Obwohl, doch kann ich wohl. So, äh, aus 24 Schaden. Also jeder, der mindestens 24 HP hat. Hm, Verteidigung, du musst weg. Du bist nicht mit Einschlag. Nein. So, dich packen wir mal hier rein über all unsere mega sachen hier aktivieren dann müssen wir den ja eigentlich erledigen können ne? kommt. ja hat schon gesagt so, und er geht sogar jemanden los der kontern kann sagen wir jetzt nicht noch ein Tutorial. So, das heißt eigentlich, wir müssen jetzt zweimal ja. Mehr oder weniger bekämpfen. Äh, was war deine Dings noch mal? Also, Erholungsitems. damit kann ich jetzt anfangen. Ich weiß mein, eigentlich egal, von wo ich angreife, der kann sowieso kontern. Was war? Leicht schwert ja ne, vielleicht soll ich mit meinem hauptkampf als erstes angreifen nachdem ich ihn hochgehalten da sagt mir jetzt aber ich damit danach stärker bei denen hier und ich nur mal kurz waren er hat gerade irgendwas gesagt mit an. wenig schaden ich wollte mit ihm den da geben so jetzt kann ich angreifen ohne den konter zu werden cool Ich nehme an, die Person, die ihren ersten Balken abzieht, kommt aber auch dicke Erfahrungspunkte. Ne? Ach, am liebsten würde ich auch ja mit ihr angreifen, aber sie hat keine AP. geschicklichkeit 7 ich muss eigentlich auch. So, wir packen dich mal hier rein. <lacht> Der Prinz vom Blumenland. Sollst du auch? Steht einfach nochmal auf. So, wir mir jetzt nicht, dass stärker worden. Ich glaube nicht. So, wen kannst du alles treffen ich habe jetzt mehr oder weniger den typen hier eingefangen so, ähm oh ja donk morgen so den haben wir jetzt eingefercht er kann jetzt nur noch eine begrenzte anzahl von leuten ergreifen so. ich kann auch ein leicht hier einsetzen gegen den zum ne? zu brechen sehr cool schaden gebrochen das ist schon ein bisschen komisch hat nein meine Lanze so ich wollte mit ihr mal angreifen damit sie ja noch ein level abbekommt hoffentlich obwohl ich glaube sie kann nicht ich glaube sie kann nicht äh, angreifen wenn sie gekontert wird und dann erledigt wird. Ne. ja außer ich greife mit ihr noch mal an und bräuchte dich gut Okay, perfekt ich habe sie kriegt genug Erfahrungspunkte. sagt und dann haben wir mit unseren hauptcharakter einmal rein würde ich sagen ne? obwohl er braucht auch mal level der hier erst kurz vorm level up das war ihm mal e geben. Obwohl, nee. Ich bin wichtiger. Ich bin sehr viel wichtiger, hallo. Ich meine, jetzt hat er indirekt doch trotzdem den Kill bekommen. Oh nein, du stirbst heute, Kollege. Halten. So, wirklich ich hätte jetzt nicht gedacht. Ich hätte schon eher gedacht. Hier, Louis, okay. Wenn das Spiel jetzt sagt gut, dann würde ich sagen, das war's für heute in diesem Part. Und ich habe definitiv in zwei Parts hier eingeteilt, weil ich bin ja gerade zwei Stunden das Kapitel am Spielen. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wo wir. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Ne? vielleicht kriegen wir einen neuen Ring, vielleicht äh, retten wir die die Königin, vielleicht auch nicht. Mal schauen. Und ja, dann sieht sich dann. Ne? Ciao, ciao.